Und was ich jetzt im halt Kopf habe, sind die 40 Grundstückseinkümmer, aber ich sage mal jetzt, die ich, äh, jetzt ich bin nicht darauf jetzt beziehen, in etwa 40 Grundstückseinkümmer, was ich jetzt im Kopf habe und davon ist etwa die Hälfte abgeschlossen worden, über 20 Verträge. Von der Fläche her, wie können Sie das kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist aber jetzt auch nicht relevant, wir sollten jetzt darüber mal, sprechen, was wir jetzt da wollen. Das ist das, ja. Was gibt es von einer ja, Seite her ja, für ja, Kompis-Forderungen? Bitte. Zuerst bitte. Also, Frage schon erst, ja, bitte. Ja, zum Abend. Ich meine, jetzt, das Thema ist ja doch ein, ein, ein längeres Thema schon. Und es ist schon ganz unwesend, nicht ganz unwesentlich immer zu wissen, um wie viel Fläche es sich handelt, und wie viel Grundeigentümer es sich handelt. 36 Hektar sind es in etwa. Zum Beispiel bei es schaut ein bisschen einordentlich aus, wenn dann, wenn einmal, oder wenn die wirklich nicht so anders ist, dann muss es der Weg das ist äh, deine Meinung. Ich kann das nicht jetzt mal Es geht, Nein, es geht nicht meine mit Meinung. Anhand, ist nur das, dass ist wir Anhand. festlegen, was wir drauflegen oder nicht. Das ja. ist alles. Äh, das die ist Polemik ist jetzt ja nicht angebrochen. Bitte. Ich glaube, dass es eine das ist. Dass du die Fragen ja. Antwort, das das nicht beantworten kannst, ist doch kritisch. Das andere ist halt, äh, die, es geht ja darum, um einmal Entschädigung oder andersfall. Das ist eine. Und das andere ist halt ich, mein, ich kann schon nachvollziehen, auch wenn, wenn sich ein, ein Land jetzt Sorgen macht, ja, muss man auch nachvollziehen können, auch verstehen, ja, wenn wir jetzt sagen, okay, du hast halt die Heimatentschädigung sollte für 100 Jahre reichen. Ja. Im Gesetz des Falles, dass die Hochwasser so auftreten, wie wir sie jetzt schätzen. Wir wissen nicht einmal ansatzweise, wie das Wetter in den nächsten zehn Jahren ausschaut. Nicht einmal ansatzweise. Wie ja. wir gehen's kann ich aber auch verstehen, dass dann auch das so wie soll ich 100 Laufen aufladen? Das ist natürlich schwierig. Gut, gibt es noch weitere Worte? Ja. Ich darf wieder aufstellen, damit man weiß, wann ich fertig bin. Äh, zu den 36 Hektar vorausgeschickt, äh, Da lasse ich mich dann, wenn wir doch eine Antwort kriegen, wie, wie viel Fläche schon abgelöst ist, dass die Bauern uns ja mitgeteilt haben, auch dass es zwei Drittel von diesen 36 Hektar noch nicht abgerüstet sind. Also der Großteil der Fläche, hat Fläche keine äh, Ablöse. Gut, äh, im Juni 2013 wurde in der Gemeinderatssitzung von uns, für dich gefordert, ein Couvoir von 3 Euro, damit du quasi Verhandlungen führen kannst. Du hast gerade vorher gesagt, die, das Angebot der Bauern mit 10 Euro, dass das feststeht, ist quasi eine Frechheit, weil da gibt es keinen Spielraum, das heißt, da hat man nicht mehr verhandeln können. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich in Gespräche gehe, Gesprächsprotokolle anfertige und dort hineingehe mit einem Euro und ich habe auch keine Verhandlungsbasis nach oben, das funktioniert auf keinem Flohmarkt. Kann man gerne mal testen an um wie Koch Flohmarkt am Sonntag, indem man hinübergeht und sagt, ich hätte das jetzt gern für einen Euro. Wenn der sagt, er will 5 Euro haben, weil ich wahrscheinlich auf dem 1 Euro beharren, solange ich will. Ich werde dieses Ding meiner Begierde nicht bekommen. Das heißt, wir wollten dich ausstatten mit einem Pouvoir, das hast du damals abgelehnt mit deiner Fraktion. Das heißt, wir sind nicht so weit gekommen, dass es zu ehrlichen Verhandlungen gekommen ist. Weil Verhandlungen hast, der eine bietet was, der andere macht einen anderen Vorschlag und irgendwann trifft man sich in der Mitte. Genau das, was du jetzt von den Bauern gefordert hast, war nicht möglich, dass wir dir im Vorfeld mitgeben. Gut. Äh, bleiben wir jetzt bei den Einzelgesprächen. Sehr oft auch heute im Radio hast du äh, den Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2007 zitiert, äh, wo drinnen steht, dass es eben einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gibt, wo es äh, auch um Enteignungen geht aus dem Zusammenhang gerissen stimmt das. Nur es ist bis jetzt immer vergessen worden auszuführen, was noch in diesem Gemeinderatsbeschluss drinnen steht. Nämlich dieser Gemeinderatsbeschluss gilt dann, wenn im Vorfeld alle Fraktionsführer zu den Verhandlungen in die Verhandlungen eingebunden sind. Ich war es von unserem und ich war es von Bernhard, und ich war es von Herwig. Das keiner bei den Einzelgesprächen dabei war und bis zum Sonntag, wo wir jetzt das Angebot vom von Gernot gekriegt haben, haben wir eigentlich einen sehr mangelnden Informationsstand gehabt. Das heißt, die Einbindung war nicht gegeben. Zweitens steht da drinnen, und das ist eine ganz interessante Sache, faire und wertschätzende Entschädigung. Also wenn ich so weit auseinander bin mit dem, was sich die Liegenschaftseigentümer vorstellen, dem was wir ihnen bieten, dann bin ich von wertschätzend zumindest einmal sehr weit entfernt. Dann ist in diesem Gemeinderatsbeschluss von 2007 die Rede davon, dass Direkt nach dieser Sitzung, und ich meine, das ist jetzt 2017, das sind jetzt sechs Jahre, die Gemeinde beauftragt wird, Grundstücke außerhalb des Hochwasserbereiches aufzukaufen, um dann, wenn es soweit ist, Tauschflächen den Grundstückseigentümern, die drinnen liegen, anzubieten. Und es ist kein einziges Grundstück gekauft worden außerhalb des Hochwasserbeckens und es ist niemandem dezidiert ein Grundstück angeboten worden. Das ist für mich die Frage, inwieweit kannst du hier vom Gemeinderatsbeschluss berufen, der Enteignungen vorsieht, wenn alle anderen Punkte, die da drinstehen, nicht erfüllt worden sind. Was noch sehr verwunderlich ist, und wir haben heute nochmal nachgeschaut, sind die Vorschläge an mittelfristigen Finanzplänen. Jetzt stehen wir da in einer Sitzung, übermorgen ist die Wasserrechtsverhandlung und es ist auch für nächstes Jahr nichts budgetiert. Du rechnest doch von einer Million bis 400.000, bis 200.000, die auf die Gemeinde zukommen und es steht nichts drinnen in einem Voranschlag, Das heißt, die Ernsthaftigkeit, irgendwem was zahlen zu wollen, die ist überhaupt nicht erkennbar, weil jetzt haben wir Dezember, der Voranschlag wird in einer Woche beschlossen werden und es stehen keine Summen drinnen, die irgendwie Auskunft geben darüber, was, was gezahlt werden soll. Und jetzt komme ich zu einem weiteren. Punkt, nämlich nicht nur die Bürger, die unterhalb des Hochwasserschutzes Dams liegen und dort schon wohnen, haben durch den Hochwasserschutz eine Sicherung und eine, quasi eine Wertsteigerung ihrer Objekte, sondern auch die Gemeinde. Wir reden nämlich von dem Großen, von der Parzelle 1376, 1387 und 1375 die haben gesamt ein Ausmaß von 24.657 Quadratmeter im Bereich des jetzigen Sportplatzes. Wir haben dort schon seit Jahren ein Problem, dass wir nicht spielen dürfen. Dieses Grundstück, diese Grundstücke werden automatisch, nicht automatisch, aber auf Beschluss des Gemeinderats im, Antrag, im, im, im Anschluss, und das ist jederzeit möglich, zu wertvollem Baumann. Das heißt, wir haben dort mit einem Schlag als Gemeinde, wenn man von einem durchschnittlichen Wert in die Woche, und das kann man in dieser Lage durchaus rechnen, von 100 Euro ausgeht, einmal 2,4 Millionen Gewinn als Gemeinde. Damit lässt sie einerseits irgendwann unser Sportzentrum realisieren, wie du draußen schönes Modell stehen hast, und andererseits lässt sie locker auf ein Sportgeschäft ein bisschen was weglegen für den Anlassfall, weil da brauchen wir sie jetzt nicht gleich zahlen. Und es lässt sich auch die 10 Euro damit realisieren. Gut, und jetzt komme ich zu zwei Sachen, die mich sehr stutzig machen. Das verstehe ich nämlich wirklich nicht. Wir haben in der Gemeinderatssitzung in sechs Tagen, am 16.12. zwei Tagesordnungspunkte drauf und da ist einerseits kauft die Gemeinde um 20 Euro pro Quadratmeter ein Grundstück, das für irgendeine Straße dienen soll. Und jetzt kommt das Beste, wir verkaufen ein Hochwasserbecken und zwar ein fast Gesamtes vorne beim Highway aufgrund der Baudichte. Die Baudichte könnten wir mit Gemeinderatsbeschluss auch so erhöhen, aber wir verkaufen dort als Gemeinde ein Hochwasserbecken, nämlich um 45 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wir als Gemeinde verlangen 45 Euro für einen Quadratmeter und dort zahlen wir nicht einmal Zähne. Das ist für mich ein sehr seltsam. Ja. Das, sind alles nicht das sind öffentliche Dinge. Punkte, das steht so auf der so, Tagesordnung drauf. Das, das sind wir öffentliche Punkte. Ich habe die Tagesordnung Wir haben Das haben da. Vorstandsangedeckten äh, und ist ein Vorstand. der Vorstand ist nicht öffentlich und du bringst da Dinge, das ist nicht in Ordnung, Stefan. Also die, Tagesordnung, du du von Dingen, denn die, die Tagesordnung, also die Gebern, das ist die machst du ständig immer die Tagesordnung. Die Tagesordnung, die ist, ist nicht die die Lekt Lekt ist der der der da in Das der der ist der die Gemeinderatssitzung von letzter Woche. Die Gemeinderatssitzung im öffentlichen Teil, das darf ich sagen. Das ist der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung. Das geht draußen aus. Ich meine, das ist wieder eine blöde Ausgleich. So, ist es, ist es schon. Äh, die ÖVP bringt sich am längsten schon als treibende Kraft das in den Hochwasserschutz ein. Das sind die einzigen, die in der Vergangenheit jetzt bereits für die HQ10-Flächen eine ja. papiert fertig rennen, weil deswegen steht, damit ich immer fertig rennen darf. Okay. Äh, die, wir haben als Einzige einen Vorschlag gebracht, gerade im Zusammenhang mit dem neuen enger energiezentrum unten von unserer Seite auch abgeklärt, dass man in dem Bereich, der nicht mehr bewirtschaftbar ist, auch turbo anbauen könnte zur Energiegewinnung. Ist nie, ist von uns schon vor einem Dreivierteljahr zur Sprache gebracht worden, ist nie weiterverfolgt worden von Seiten der Gemeinde. Wir wollen aber jetzt dann, und jetzt kommen wir dazu, die Zeit der vergangenheitsbezogenen Schuldzuweisungen abgelaufen. Wir brauchen diesen Schutz so rasch als möglich. Und unter diesem Augenschein bedanke ich mich jetzt einmal bei der Bauernschaft. Weil alles, was wir jetzt in dem letzten Jahr nicht zusammengebracht haben, weil wir null eingebunden waren, ist jetzt von letzter Minute von der Landwirtschaftskammer und von Martin Pitsch äh, aufgearbeitet worden. Sonst hätten wir halt überhaupt keine Berechnungen und Zahlen da. Äh, es liegt nämlich ein Angebot jetzt auf dem Tisch das in letzter Minute so gestaltet worden ist, damit es eben nicht mehr zum Vorhanden ist. Weil die hätten genauso einschreiben können 12 Euro, 15 Euro wie in Gößendorf oder irgendwas anderes, dann hätte es vielleicht du sagst, ja dann treffen wir uns bei 10 Euro. Keine Ahnung. Auf jeden uns ist fair aufgrund der Kürze, der Abfolge der Sitzungen, die wir jetzt haben, eingebunden. Äh, jeder und in jeder Sitzung die wir kommt haben mit den Bauern, in der, in der anderen Sitzung die wir gehabt haben, hat jeder der Bauern immer bekundigt sofort ein Tauschgrundstück zu nehmen. Er kriegt aber um den Preiskanz, das heißt, würde er die Verbüße bereichern, und das geht's, sondern sie wollen alle ihren Lebenser Lebenserwerb weiter nachgehen. Und das ist in der Form wahrscheinlich sehr schwer möglich. Und genau wie es im Interesse liegt von den Menschen, die unterhalb wohnen, eine Rechtssicherheit zu haben, ist es im Interesse der Bauern, dass auch ihre Kinder eine Rechtssicherheit haben, dass sie später mal noch von dem leben können, für das sie arbeiten. Uh, und unsere Vorgänger in der Gemeindepolitik, und da sind immer viele da, die haben eindeutig immer wieder Baubescheide erlassen, obwohl es seit 100 Jahren bekannt ist, wo es Wasser gering. Das heißt, diese Häuser stehen, ich rein, diese Häuser stehen alle dort, wo es jeder weiß. Und das heißt, Anfang dieses Jahrtausends waren zwei Hochwässer und spätestens seit damals ist es aktenkundig. In anderen Bundesländern, die haben wir schon die Arbeit angetan herauszusuchen, was das nach sich zieht, wenn es wieder Verzögerungen gibt, das ist eine Klagsflut, und zwar gegen Bund, Land und Gemeinde, wenn wir das jetzt weiter verzögern, diesen Hochwasserschutz. Und im Anlassfall müssten wir dann eben, wie du gesagt hast, mit 600 Schadenersatzverfahren durch betroffene Liegenseigenschaftstümer rechnen und laut deinen Angaben auch ein Ausmaß bis zu 15 Millionen. Eine Verzögerung, und da sind wir einer Meinung ist also grob fahrlässig. Genauso eine Verzögerung käme aber zustande, wenn wir heute hier keine Einigung erzielen. Und zwar nicht eine Einigung, die uns im Gemeinderat passt, sondern eine Einigung mit den betroffenen Grundstückseigentümern. Und ich haben mir da jetzt wirklich auch eine Arbeit angetan, die du, äh, die du, mir, die du gefordert hast und vorher noch zwei Sachen. Äh, am 25.11. in der Besprechung mit der Bauernschaft hast du nicht erwähnt, dass das HQ10 teilweise abgelöst wird am 27.11. in der Bürgerversammlung hast du beauskunftet mit einem Strich über das Violette, alles wird abgelöst. Die Frage und für uns zum, mit, zum Mitarbeit ist für uns schon sehr schwer zu berechnen, wenn du einmal sagst, das wird abgelöst und einmal das wird abgelöst. Das ist aber ganz schwer. Äh, du hast auch dort beauskunftet, dass ein Einspruch gegen einen Enteignungsbescheid keine aufschiebende Wirkung hat. Oh ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Die aufschiebende Wirkung, sobald der Bescheid da ist. Und jetzt habe ich mir das die Arbeit angetan und haben den eisenbahn dem liegen nämlich alle Enteignungen zugrunde in Österreich, haben wir ein bisschen angeschaut. Und jetzt ist die Frage, wie lange dauert es, bis man so einen Enteignungsbescheid bekommt. § 11 nach ist als erstes ein Verzeichnis für alle Enteignenden zu erstellen. Das wirst du ziemlich schnell zusammenbringen, weil das weißt du hoffentlich am Morgen oder nach der Wasserrechtsverhandlung wer nicht unterschreibt. In § 14 muss dieses Verzeichnis in allen Gemeinden, also immerhin zwei, acht Tage zur Kenntnis gebracht werden und eine Frist zur Beeinspruchung bekannt gegeben werden. Da sind wir schon mal bei zwei bis drei Wochen. In § 15 muss dann vom Verhandlungsleiter bekannt gegeben werden, die Erkenntnis daraus, und die muss wieder auftrag aufgehängt werden in allen Gemeinden. Und dann kommt, der für mich springende Punkt, in § 16 muss dann der Verhandlungsleiter noch einmal versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herzustellen das heißt, wie lange so ein Einigungsverfahren dann noch einmal dauert, ist nicht näher ausgeführt wir nicht keine dafür gefunden. Dann, weil das Gebiet sich über mehrere Katastralgemeinden, was in dem Fall der Fall ist, Hasensdorf und Liebhoch, äh, erstreckt, müssen die Ergebnisse dem Landeshauptmann vorgelegt werden und der muss nach der Prüfung einen Bescheid erlassen und erst die dagegen eingebrachten Beschwerden und Einsprüche verzögern den Bau nicht mehr. Wir reden also mindestens ich sage, von einem halben Jahr, wo man wieder hinauszögern und keinen Hochwasserschutz haben. Äh, wenn wir in der Zwischenzeit, Gott möge uns bewahren, überschwemmt sind, dann bin ich gespannt, ob wir nicht wieder schadensersatzpflichtig sind. Äh, und jetzt kommt es, weil wir bei der, der anlassbezogenen äh, Enteignung sind. In Paragraph 4 steht die Verpflichtung, den Enteigneten für alle durch die Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile schadlos zu halten. Und das spricht eindeutig für eine Entschädigung im Anlassfall. Vermögensrechtliche Nachteile. Und in § 5 bei der Ermittlung der Entschädigung ist auch auf die Nachteile Rücksicht zu nehmen und in § 6 wird auch auf die Verminderung des Wertes eingegangen. Und das beides, und das ist immer vermischt worden bis jetzt in der Präsentation, spricht eindeutig für die jetzige Bezahlung der Wertminderung. Weil diese Wertminderung ist jetzt immer vermischt worden mit der Entschädigung, wenn etwas passiert. Das ist vermischt worden. Weil einerseits muss ich Sie dafür entschädigen, im HQ10, im HQ30 und im HQ100, dafür, dass jetzt das Hochwasserbecken da ist, weil Sie den Grund nicht mehr verkaufen können. Und um den Preis, der jetzt üblich ist dort. Gut. Was ist der Preis jetzt, der üblich ist? Zwischen 5 und 7 Euro, wie der Sachverständige haben. Der Sachverständige hat das 2007 festgestellt und das ist, ah, du, du bist Unternehmer, du musst... Du, das musst das nein, du musst wissen als Unternehmer, es ist, gibt noch immer Angebot und Nachfrage und wenn dort oben was verkauft wird jetzt und wenn dir keiner 10 Euro gibt oder wenn dir jemand 10 Euro gibt, dann kriegst du die 10 Euro. Und wenn es keiner hergibt für 10 Euro, dann gibt es keiner her für 10 Euro. Was ist denn das, Antrag, was das, das, das gibt noch keinen. Ich mache jetzt noch eine Zusammenfassung. Zusammenfassend bestehen bei der derzeitigen und Enteignung zeitliche Probleme, aber vor allem Gerechtigkeitsprobleme. Ihr habt es mir eh schon in einer Zeitung vorgelesen, dass ich Gerechtigkeitsfanatiker bin, dazu stehe ich auch, weil es darum geht, dass, es, dass, es, dass wir eine, eine Gemeinde sind. Das hat schon das Wort Gemeinschaft in sich und wir sollten eigentlich schauen, dass wir alle mit einem zumindest blauen Auge aus dieser Wahrnehmung hinausgehen. Äh, denn eine Minderheit, die gerne bereit ist, ihren Bein beizutragen, besonders die Bauern bekundet, soll nun gänzlich für die Fehler der Vergangenheit büßen.